Im Streit mit dem Partner sagt man manchmal Dinge aus der momentanen Überzeugung heraus, die man später bei nüchterner Betrachtung etwas anderes sieht. Ein Beispiel aus meiner Praxis gestern. Er. Das ging noch eine ganze Zeit lang so hin und her. Ich war richtig wütend. Ich fand es einfach unfair, nachdem ich mich diesmal wirklich bemüht hatte, dass sie wegen der Kleinigkeit so einen Aufstand gemacht hat. Naja, okay. Das tat dann schon gut, als du sagtest, ja, diese Schimpfworte hätte ich vielleicht nicht gebrauchen sollen. Ich an seine Frau. Was haben sie gesagt? Ach, im Streit habe ich halt ein paar Schimpfworte verwendet, die fand ich im Nachhinein doch etwas unter der Gürtellinie. Es war ja auch wirklich unheimlich ungerecht, was er zu mir gesagt hat. Aber ich fand dann doch, dass es diese Gossensprache nicht gebraucht hätte. Daraufhin wandte er sich an mich. Ich muss sagen, das war ganz merkwürdig. Als sie auf mich zukam und sich quasi für die Schimpfworte entschuldigte, konnte ich hier gar nicht mehr so böse sein. Ich, ich fand es zwar immer noch nicht okay, dass sie sich beklagt hat, aber irgendwie konnten wir dann doch mit dem Streit aufhören. Meine Interpretation. Wenn man sich nur darauf konzentriert, ob man Recht hat oder nicht, und natürlich ist man im Streit immer davon überzeugt, dass man Recht hat, dann ist es wie im Krieg, dass alle Mittel berechtigt sind, um sein Recht zu behaupten. Wenn man dann sich besinnt, dass es nicht so sehr ums Recht haben geht, sondern um ein umfassenderes und deshalb grundsätzliches Ziel, nämlich eine Beziehung zu beschützen, in der sich beide wohlfühlen dann konzentriert man sich nicht mehr nur aufs Recht haben, sondern hat auch das Wohlergehen der Beziehung im Blick. Dann kann man einen Fehler eingestehen, ohne seine inhaltliche Überzeugung aufzugeben. Man kann also bei seiner Meinung bleiben, aber, wie in diesem Fall, gleichzeitig in der Art, wie man sie behauptet hat, als falsch einsehen. Ja, und dann kann etwas ganz Unerwartetes entstehen. Plötzlich lässt die Schärfe der Wut nach, wie in diesem Beispiel. Und dann passiert noch etwas, das für die meisten Paare auch ganz unerwartet kommt. Die beiden von der Wut befreiten Gehirne werden plötzlich kreativer. Beide entdecken plötzlich Lösungen, auf die sie vorher nicht gekommen sind. Wenn sie im Kampfmodus noch dachten, nur so und nicht anders, kann ich glücklich werden, Finden Sie jetzt Alternativen, die vielleicht noch besser sind und auf jeden Fall zu einer glücklicheren Beziehung führen. Deshalb mein Vorschlag. Wenn Sie das nächste Mal sich im Streit mit Ihrem Partner total im Recht fühlen, dann überlegen Sie einen Moment, wo es vielleicht einen Aspekt gibt, wo auch Sie der Meinung sind, nicht alles richtig gemacht zu haben. Das kann der Stil sein, in dem Sie Ihre Argumente vorgebracht haben, wie in dem beschriebenen Paar. Aber das kann auch eine, ganz an, ein ganz anderer Aspekt betreffen. Zum Beispiel, obwohl der Vorwurf des Partners grundsätzlich ungerechtfertigt ist, erinnert sie sich an eine Ausnahme, bei der sie tatsächlich denken, einen Fehler gemacht zu haben, den sie ihrem Partner gestehen können. Es gibt natürlich viele Varianten von Fehler eingestehen, auch wenn man im Recht ist. Wichtig aber immer, dass man es selber auch als Fehler einsieht und nicht nach dem Motto vorgeht, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Also, behalten Sie Ihr Recht und behalten Sie das Wohlwollen in Ihrer Beziehung.